Hallo meine Lieben, danke, dass ich mit meiner Familie heute bei euch sein darf. Ich bin Faruk Aslan, ich bin Bahida Aslans Sohn, ich bin Jelis Aslans Vater, ich bin Aisha Yilmaz Schwager. Ich bin stolz, dass ich jetzt vor euch stehen darf und mit euch reden darf. Bevor ich meine Rede anfange oder euch meine Gefühle und meine Schmerzen erzähle, möchte ich gerne eine kleine Freude Frau Bektasch machen, weil sie ist so eine tolle Frau, sie hat uns so ins Herz geschlossen und hat uns gestern und heute eine sehr tolle Freude gemacht. Sie hat gezeigt, dass wir auch eine Familie in Berlin haben, dass wir nicht alleine sind, dass wir jederzeit an ihrer Tür klopfen können und dass wir immer unseren Kopf in Ruhe an ihren Kissen legen können und dafür danke ich ihr, und möchte hier eine kleine Geste machen. Entschuldigen Sie. So, jetzt kommen wir zu der Rede. Meine Lieben, ich äh, halte eigentlich nichts von Zettel und Schreiber. Ich rede einfach vom Magen und erzähle euch meine Gefühle. Mein Sohn, mein Bruder, meine Nichte, meine Freunde haben euch schon erzählt, was eigentlich los ist. Oder was wir eigentlich zu tun haben. Es ist so, 25 Jahre werden es jetzt am 23. Manchmal fragt man mich, wie fühlst du dich? Ich meine... Diese Frage ist schon so hart, dass ich nicht darauf antworten kann. Weil ein Vater, der seine Tochter mit zehn Jahren verloren hat, über das Kind zu reden, ist für mich nicht leicht. Oder für meine Frau oder für meinen Sohn. Ich glaube, wir zusammen versuchen, etwas Gutes zu bezwecken. Das Bezwecken meine ich damit, wie Mama es... Esther Berano gesagt hat, wir sind mit, dir, äh, mit der Familie Arslan zusammen. Nein Mama, wir sind mit dir zusammen. Wir werden deinen Weg nicht zur Vergessenkeit bringen. Und Familie Arslan wird deiner Mama und allen Maman, die ihre Kinder verloren haben, beistehen und für die immer da sein. Es ist... Es ist ja so, wir haben zwei tolle Gruppen. Die erste Gruppe ist der Freundeskreis, eine riesengroße Mannschaft. Die haben so einen starken Rücken, so schnell kriegt man uns nicht kaputt. Und dann haben wir Burak Bektas, äh, die Gründung, ihr seid toll. Danke, dass ihr uns so aufgenommen habt, wie eine Familie für mich ist es manchmal zu schwer, meine Gefühle rüberzugeben, aber meine Gefühle ist, jedem Menschen Liebe zu geben und zu zeigen, dass wir eigentlich zueinander gehören und nicht auseinander. Meine verstorbene Mutter hat mir gesagt damals, mein Sohn, fühl dich wie zu Hause. Ich fühle mich auch wie zu Hause. Aber wenn sie das jetzt sehen würde, ich glaube, sie wäre sehr, sehr traurig. Weil sie hat sich hier zu Hause gefühlt. So wie wir. Meine Mutter war eine starke Frau, wie mein Bruder erzählt hat. Sie hat Menschen geholfen, sie war für sie da. Jeder ist gekommen und hat sie um Rat gefragt. Bahide, wie schaffe ich das oder das? Sie hat immer eine Lösung gefunden. Und ich glaube, wir Freunde, die wir hier sind, ich glaube, wir finden für diesen Weg, den wir gehen, auch eine Lösung. Und die Lösung heißt, wir dürfen nicht uns gegenseitig auseinandergehen. Lasst uns umso mehr werden. Umso mehr, dass man unsere Fußtritte hört und dass sie sagen, was kommt da eigentlich an? Sie sollen uns unerwartet, uner äh, ich weiß nicht, sie sollen Angst von uns haben. Das meine ich damit. Entschuldigung, ich, äh, ja, wie soll ich sagen? Der Weg, den wir gehen, sind viele Steine, aber die Steine, die kriegen wir, glaube ich, auch auseinander oder irgendwo hin, die uns nicht stören. Und ich freue mich, dass ihr wirklich so eine tollen Menschen seid. So toll. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Und deswegen, ja, tut mir leid, aber es ist so, äh, mein Herz wird umso größer. Ich weiß nicht, ich habe nicht mehr so viel Platz, aber ich, ich kriege umso mehr euch unter. Ich meine, ein bisschen... Müssen wir auch ein bisschen Freude unter uns haben. Heute ist ein Freund gekommen und hat mich gefragt, ich sage ein Freund, einen Reporter, den mein Sohn kennt, warum ist die Möllner Rede Jahr in Berlin, Herr Assan? Sie ist nicht nur in Berlin, sie wird in ganz Deutschland sein. Und wir werden in jeder Stadt, wo Sie uns hinrufen, werden wir da sein. Die Möllner Rede heißt nicht Mölln, die Möllner Rede heißt, dass die Menschen das alle hören müssen oder hören sollten und sich Gedanken machen, was will, was will die Familie uns erzählen oder was will die Familie bezwecken. Wir wollen nur bezwecken, dass wir sind eine Familie. Lasst uns bitte von niemandem auseinanderbringen. Wer sind denn diese, ich weiß nicht, wenn ich meinen Fingernagel abschneide, ist das so ein kleines Stück und schmeiße ich weg. Und das ist für mich genau das Gleiche. Leider ist es so, sind sie nach oben gekommen, aber die, ich weiß nicht, die kriegen wir auch, glaube ich, wieder runter. Und äh, was ich noch sagen wollte, meine Lieben, wir dürfen nicht nur sagen, Familie Arslan, Familie Bektasch, wir müssen auch nicht die anderen Menschen vergessen, so wie Ramazan Auge, wie Osmans Familie, Taschköpfel, die anderen Namen, ich Entschuldigt bitte, ich bin ein bisschen aufgeregt. Alle, die darunter verstorben sind, für die müssten wir eigentlich aufstehen und sagen, wir sind mit euch und wir werden euren Weg wieder frei machen. Das ist einer von meinen größten Wünschen. Dass meine Frau lacht, dass meine Tochter, mein Sohn lacht. Oder wir alle zusammen lachen. Diesen Weg, den schaffen wir, glaube ich. Und deswegen, lasst uns... Von anderen Leuten nicht steuern. Geht diesen Weg, den ihr wirklich jetzt zur Zeit geht, ein toller Weg. Ich sehe nur Helligkeit und nach hinten gucke ich gar nicht, weil das so dunkel ist. Das Dunkle, das, das stört mich, das tut mir weh. Aber wenn ich in das Helle gehe und sehe, da sind tolle Menschen, so wie ihr. Guck mal, ich kann euch gar nicht sehen, weil ihr so hell seid. Und deswegen, das erfreut mich, vor euch zu reden und euch meine Gefühle zu erzählen. Ich glaube, meine Mutter wäre stolz auf meinen Sohn. Er wäre stolz auf die ganze Familie. Sie wäre stolz auf die ganze Familie. Und deswegen, ich bin stolz, bei Ida Sohn zu sein. Ich bin stolz, Ibrahim Astans Vater zu sein, weil er ist ein klasse Junge. Er macht wirklich sehr, sehr gute Dinge. Er erzählt den Kindern, was passiert ist, was los ist. Das sollten wir alle machen. Reden wir mit unseren Kindern Versuchen, die aufzuklären. Aufklären heißt nicht das Kind zwingen. Reden bezweckt sehr viele Sachen. Man, wenn man mit mir redet und sagt, Faruk, das und das äh, klappt schon. Ich meine, meine Rechtsanwältin kriegt das gut hin. Katrin ist so eine Spezialistin. Sie äh, ist wirklich eine tolle Person. Sie hat uns familiärisch so toll Zusammengebracht und uns so viel Kraft gegeben. Nicht nur Katrin, der ganze Freundeskreis. Ich meine, seit wir sie kennen, haben wir das Leben wieder neu entdeckt. Und deswegen, lasst uns so wie der Freundeskreis sein, lasst uns eine Familie sein. Ich als Faruk Aslan bedanke mich von euch, dass ihr hierher gekommen seid und dass ihr mir zugehört habt und dass ihr meiner Familie ein, äh, dass ihr für meine Familie wie ein Pfeiler vor uns gestanden habt. Finde ich toll. Ich danke euch.